Ja, hallo, mein Name ist Rüdiger Wetzel, ich bin der Geschäftsführer der Computers GmbH. Die Computers GmbH ist ein Unternehmen in Graz, ein IT-Unternehmen mit der Spezialisierung auf Reuse. Das werden wir noch genauer erläutern, das, was das genau heißt. Und generell, wir sagen gern, wir sind eines der ersten österreichischen Unternehmen für ökologisch und sozial nachhaltige IT. Also, ich glaube,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 Uh, weitere Zahl vielleicht, im Schnitt werden in etwa 1500 Liter Wasser für die Produktion eines ganz normalen PC-Systems im Monitor verbraucht. Man sagt, es sind ca. 140 Kilogramm fossile Brennstoffe dabei, uh, ca. 1 ein, Tonne, ja, je nach Produktionsbedingungen, ca. 1 Tonne an CO2-Emissionen, die zustande kommen mit einem einzigen Gerät. Und jetzt muss man wissen, dass alle 7 Sekunden ein neues Gerät produziert wird aktuell. Das heißt, es kommen irrsinnig hohe Zahlen zusammen und da wenn man nicht nur von der westlichen Welt, sondern man kann davon ausgehen, dass natürlich durch die Fortentwicklung auch von sagen wir, weniger privilegierten Staaten in der Welt, dass auch die IT-Produktion nochmal ganz enorm ansteigen wird. Aktuell sind wir auf sehr vielen Geräten, ich sage allein in Österreich, um vielleicht das gut zu bringen, werden aktuell in etwa 1,5 Millionen Geräte gekauft pro Jahr und auch, und das ist eine wichtige Dimension dahinter, auch ca. eine Million Geräte wieder entsorgt. Das heißt, wenn man das jetzt multipliziert mit den paar genannten Zahlen, die ich schon vorgehabt habe, rohstofftechnisch, dann ist das ein unglaublicher Ressourcenverbrauch, der eigentlich passiert. Viel höher als bei anderen Branchen, muss man vielleicht dazu sagen. Also in der IT sind wir in etwa beim Verhältnis Gewichtsverhältnis. Sie braucht circa zehnmal so viel Ressourcengewicht, als dann das Produkt selbst wiegen wird. Zum Vergleich in der Autoindustrie sind wir auf zwei bis drei Mal so viel, wie ein Auto zum Beispiel wiegen wird. Das ist eine sehr verschwenderische Branche. Und was jetzt noch dazu kommt, dass es hier nicht nur um Standardressourcen geht, das heißt nicht nur ganz normales Kupfer oder ganz normale Glasstoffe, sondern es geht eben auch unter anderem um die be bekannten, berühmten, seltenen Erden. Und da muss man auch mal wissen, dass das Ganze nicht eine ökologische Dimension kriegt, sondern auch eine soziale Dimension. Ein schnelles Beispiel, ist vielleicht bekannt ist, der Stoff Koltan. Kortan ist ein Metall, das eigentlich eine Metalllegierung ist aus dem Metall Tantal und was die wenigsten wissen, dass ein großer Teil, ich glaube circa 50 Prozent, dieses sehr seltenen Metalls eigentlich, dieser seltenen Erde, wie man in der Fachsprache sagt, aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, die weder demokratisch noch republikanisch ist, um das gleich, gleich mal klarzustellen. Also da herrscht eigentlich seit vielen Jahren Bürgerkrieg, der unter anderem mit Diamanten und Vulkanhandel finanziert wird. Das ist nur ein Beispiel einer sozialen Auswirkung, und da gibt es noch unzählige, viele mehr, die hier eigentlich zu nennen wären. Also, es gibt eigentlich sehr viele, nennen wir es vielleicht so, es gibt einen Gesamtlebenszyklus für jedes Produkt. Das gibt es natürlich auch für IT-Geräte, Computer, Notebooks, Tablets, Server, Equipment, alles in die Richtung. und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 durch ganz nicht technische Gründe, in Österreich zum Beispiel ist es so, dass EDV Equipment nach drei bis vier Jahren buchhalterisch abgeschrieben ist. Das heißt auf gut Deutsch, es ist nichts mehr wert im Betrieb und das nehmen viele Unternehmen zum Anlass um zu reinvestieren, obwohl es eigentlich technisch nicht notwendig wäre. Ich kann es in der Praxis sehr gut bestätigen, ich bin selbst Landeskonsulent für Green IT, das heißt ich gehe in Unternehmen hinein, mache Bestandsanalysen, der IT-Landschaft dort und mache eine soll analyse wie man sehr viel Ressourcen einsparen könnte dort. Das geht teilweise durch Routinenänderungen und teilweise natürlich auch durch Änderung von Geräten. Was allerdings dort immer auffällt, dass der Zyklus der Remotation in der Regel sehr kurz ist. Und das ist eben etwas, was nicht notwendig wäre, dahingehend bedacht, dass die Nutzungsroutinen eigentlich sehr low-level angesiedelt sind.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 und wertvoll in zweierlei Hinsicht. Einerseits spart man sich die Dinge eigentlich relativ teuer aus der Erde zu holen. dem Das sind begrenzte Ressourcen definitiv. Und zweitens hat es einen sehr großen ökologischen Nutzen, wenn man Stoffe wiederverwertet. Es braucht natürlich schon einen Umdenkprozess. Die gute Nachricht ist, der Umdenkprozess ist bereits gestaltet. Also in unserem, in unserem Metier, wir sind selbst im IT-Handel und in der Technik unterwegs, haben wir seit Jahren gemerkt, dass hier durchaus ein Bewusstsein herrscht. Es ist den Leuten bekannt, teilweise natürlich auf schreckhafte Weise, das hat jeder schon in den Medien mal Berichte gesehen über diverse Elektronikschrott, Großhalden in Ghana, Nigeria, auch in Fernost, wo Geräte unbehandelt oder auf schlimmste Weise, sage ich mal, von den Ärmsten der Armen behandelt, in den Recyclingprozess gelangen oder auch nicht. Das ist eigentlich ein Missstand, der überhaupt im 21. Jahrhundert absolut ein No-Go sein sollte. Das heißt, hier muss der Umdenkprozess zuerst mal stattfinden, dass ähm, man sagt, wie oft investiere ich neu. Das gilt sowohl für Unternehmen, Institutionen, als auch auf privater Ebene. Wir sind halt die letzten sage ich mal, 20, 25 Jahre gewohnt, dass das Neueste das Beste ist und das Modernste und das Stärkste muss es sein. Also hier ein großes Problem der Überdimensionierung, auch hier sollte ein Umdenken stattfinden. Beziehungsweise, und das ist etwas, was noch relativ neu ist, Dinge auch wieder reparieren zu lassen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir uns wieder auf einem Weg in eine Reparaturgesellschaft befinden. Es gibt schon sehr gute Indizien dafür. Unser Geschäft ist eines davon vielleicht. Ähm, reparieren und die zweite große Schiene, die sehr, sehr viel Potenzial hat, ist auch Reuse. Also Geräte wieder in den Wiederverwendungsprozess bringen. Also nicht Recycling. Recycling würde ja heißen, dass Geräte das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben und nur mehr die Stoffe verwertet werden. Reuse heißt im Prinzip, dass man sagt, man nimmt die her. Wir machen das ganz professionell bei uns, bei Computers. Nehmen sie her und unterziehen sie einer Aufbereitung, einer professionellen Aufbereitung. Und das impliziert natürlich professionelle Handhabung. Das ist vielleicht, was bei dieser These wichtig ist und auch problematisch. Ich muss es auch, wenn ich es im großen Stil machen möchte, ich muss es professionell durchführen. Und ich sage vielleicht, was heißt das konkret? Professionell durchführen heißt ganz konkret. Das beginnt bei der Logistik, ich muss, ich muss ein Netzwerk haben, also wir haben ein eigenes Netzwerk geschaffen und machen das permanent, um überhaupt Geräte zu kriegen, die kriegen wir in erster Linie über Firmenkooperationen, das zweite ist, hier muss ganz klar ein professioneller Aufbereitungsprozess hinsichtlich der Reinigung der Geräte passieren, der technischen Aufbereitung, ganz großes Thema Datenvernichtung, also wir leben in einer in einer Informationswelt und das wertvollste Gut, das wir eigentlich haben, sind Informationen und Daten. Daher muss ein sehr vertrauenswürdiger Prozess, ein sehr authentischer Prozess da sein, dass diese Daten vernichtet werden. Das ist etwas, was wir gewährleisten können und müssen als Betrieb, als Reuse-Betrieb. Und dann geht es noch weiter, dass wir natürlich sagen, okay, wir brauchen natürlich auch sage ähm, ich nicht einmal ein Umdenken, aber ein Neudenken, dass diese Geräte auch wieder in Anspruch genommen werden. Momentan machen wir das ganz konkret dahingehend, dass wir bestimmte Zielgruppen haben. Das sind Zielgruppen, die sich in erster Linie nicht leisten können. Das ist in dem Fall NGOs, die begrenzte Budgets haben. Schulbereich, Bildungsbereich hat sehr begrenzte Budgets, das wird sicher nicht besser in den kommenden Jahren. Da sind wir ganz klar dahinter, dass hier der Zugang zur Technologie für Personen und Institutionen überhaupt geschehen erst kann auf leistbarer Basis. Das kann man, diese Basis kann man über Rio sehr, sehr gut erreichen. Aber auch im Privatbereich dieses Denken zu fördern. Und auch hier kann ich sagen, also der Prozess ist bereits gestartet und ist durchaus sehr positiv. Wichtig ist, dass das flächendeckend kommt. Es wäre, wie gesagt, eigentlich nicht notwendig, gerade für den typischen Anspruch für Office und Internet, wie ihn die meisten User haben, und wir sind eine usergetriebene Gesellschaft, zu sagen, ich muss hier alle drei bis vier Jahre ein neues Gerät kaufen. Also diese Gadget-Kultur, wird es zwar immer geben, sie wird sich aber glaube ich nicht durchsetzen und auch nicht durchsetzen können, weil es natürlich eine Preisfrage ist. Zahle ich 1000 Euro für ein Gerät alle paar Jahre, ist es mir das wirklich wert? Oder zahle ich vielleicht 200 dafür, habe aber ein tolles Businessgerät, das das alles kann? Und jetzt kommt der ganz spannende Aspekt dahinter. Ein schönes Beispiel vielleicht, wenn ich ein Gerät aus einem Reuse-Bestand nehme dann und, und sagen wir mal drei Jahre nutze, dann verdopple ich womöglich schon die Nutzungszeit. Wenn ich ein drei Jahre altes Gerät übernehme und allein dadurch kann ich bereits die Hälfte der gesamten Ressourcen, die ich vorher genannt habe, 1500 Liter Wasser, 140 Kilogramm fossile Brennstoffe, 1500 Kilowattstunden Energie, kann ich bereits damit halbieren, indem ich den Zyklus verdopple im Endeffekt, den Gesamtlebenszyklus, weil, ganz klar, dieses Gerät muss ich ja nicht neu produzieren, sondern ich nutze ein anderes weiter. Ich kann eigentlich sehr, sehr effizient und sehr einfach im Endeffekt eine sehr sehr effiziente Nutzung weiterbringen und damit ökologisch einen, einen Hebel aktivieren, ohne einen Nachteil zu erfahren damit. Genau. Vielleicht ein Nachteil dahinter noch dieser These. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass hier auch eine Kultur bestehen muss. Eine Kultur, die immer mehr im Kommen ist, aber die auch nicht in einem kleinen Kreis funktioniert, also es wird nicht funktionieren, wenn wir hier einen Nischenmarkt etablieren, sondern es sollte eigentlich, sage ich mal, im großen Stil, Beispiel öffentliche Beschaffung, ganz klar sein, dass man hier ganz bewusst auf Reuse-Bestehende zurückgreift. Der große Vorteil ist, dass auch sehr große budgetäre Einsparungen möglich sind, was auch in der heutigen Zeit ganz klar ein Vorteil ist. Definieren wir Green IT in, einer, in ein, zwei Sätzen. Green IT ist eigentlich der Fachbereich in der IT, wo es um Ressourceneinsparungen geht. Ich sage ganz bewusst nicht Energieeinsparungen alleine, weil Energie ist nur Strom. Auch Strom muss natürlich produziert werden, ist bei uns immer noch sehr schmutziger Strom. Aber es geht um Gesamtressourcen. Und vielleicht ist es ein gutes Beispiel, schnelles Beispiel, es geht um Papierressourcen, es geht um Tinte und Toner. Eine einzige Tonerkartusche braucht in etwa 6 Liter Erdöl in der Produktion, eine einzige. Und ich würde sagen, Greener Tea technisch ist, wird es anschließen an meine These von vorhin. Das ist in der betrieblichen it branche oder generell noch nicht sehr populärer zu sagen. Auch Unternehmen, auch öffentliche Institutionen können mit Abstand am meisten erreichen, wenn sie die Nutzung der Geräte einfach verlängern also anstatt drei jahre fünf jahre zu machen oder anstatt vier jahre sechs jahre zu machen Green tea ist eine eigene wissenschaft wie gesagt ich bin auch Green tea berater es gibt da ganz ganz viele bereiche in denen man hochtechnologisch eingreifen kann aber die simpelste das ist wirklich eine, eine simple in Richtung, fast, zu Sozusagen in dem moment wo geräte länger genutzt werden, und das muss bei Gott nicht zum Nachteil der Geräte oder, oder jener sein, die sie nutzen, habe ich mit Abstand am meisten erreicht, ökologisch und auch in der Ressourceneinsparung selbst. Ähm, natürlich, ähm, bei wem würde ich das vortragen, das ist eine gute Frage. Auch hier ist es, ich meine, Politik ist ein gutes Wort dahinter, weil man sagt, ja, die größten Gegner theoretisch findet man in unserer eigenen Branche, in der IT-Branche, in der Handelsbranche, könnte man meinen, weil natürlich ähm, bekannterweise die, so klagt man gerne, die, die Gewinnmargen im IT-Sektor, im Handelssektor sehr gering sind. Und aktuell ist noch die These oder das Dogma, sage ich, dass das Einzige, um hier Gewinne zu erwirtschaften, ein möglichst hoher Umsatz an Geräten ist. Also der, ein Massenmarkt soll uns retten. Ich, ich glaube, das widerspricht sich von selbst eigentlich, dass unser Massenmarkt mit all seinen Nachteilen, speziell im ressourcentechnischen Bereich, retten kann und entsprechend ist es ganz klar, dass auch hier der IT-Handel selbst umsteigen kann. Wir können vielleicht ganz unverblümt sagen, Reuse heißt natürlich trotzdem Umsätze. Die einzigen, die wirklich darunter leiden könnten, sind die Hersteller, die Händler selbst verkaufen halt Reuse-Geräte, für die Händler ist das egal, beziehungsweise vielleicht sogar mit höheren Gewinnmargen verbunden, die Hersteller selbst Sollten natürlich überdenken, ob da eine Möglichkeit besteht, das auch anders zu gestalten. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Lobby, muss man dazu sagen. Allerdings äh, auch eine, die, das kann ich auch offen sagen, durchaus selbst sehr viel Dreck am Stecken hat. Also, wenn man die Produktionsbedingungen im Fernost oder nicht nur, mittlerweile auch in Osteuropa angekommen, wenn man die kennt, die eigentlich auf pure Ausbeutung ähm, beruhen, dann müssen sich die Markenfirmen eigentlich sehr, sehr viel gefallen lassen, wenn man weiß, dass eine Marke, das Wichtigste an einem Unternehmen ist, an einem Herstellerunternehmen, dann glaube ich, sind sie zu sehr vielen Kompromissen bereit und müssen es auch sein. Klar, dass damit womöglich Gewinne einhergehen, ist ein ganz klares Thema. Allerdings muss man sagen, erstens sollte man sich da keine großen Sorgen machen und gute Unternehmen, Vorreiterunternehmen können diese Entwicklungen abschätzen und bereiten sich darauf vor und finden definitiv neue Wege. Innovative Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie neue Wege finden, um auch äh, Gewinne immer noch einzufahren.